Menschen mit Tätervergangenheit. Das ist für mich ein Begriff, mit dem kann ich sehr viel anfangen. Das ist ein Begriff, den kann ich verwenden. Das sind, selbst dieser Begriff sollte in meiner Meinung nach differenziert äh, ausdiskutiert werden. Äh, hat diese Person durch den Täterstatus ihrer Großeltern, ihre Urgroßeltern, einen finanziellen, einen sozialen Nutznießen gehabt? Ja, nein, das wäre dann schon eine Kategorie und eine andere Kategorie. Und eine zweite Kategorie äh, oder eine dritte Kategorie äh, wäre dann, dass wir sagen, als erstes haben wir mal Nutznießen, kein Nutznießen, also seine so Skala, und danach hätten wir die Skala war waren die Großeltern, waren die Urgroßeltern Teil von äh, Täterorganisationen? Ja, nein. Und auf der einen Seite haben wir jetzt äh, Nachfahren von, von Himmler und auf der anderen Seite haben wir Nachfahren von äh, Oskar Schindler. Und das sind beides Nationalsozialisten gewesen, nur beide was vollkommen anderes. Das eine, Himmler, war ein Täter der ersten Stunde oder Hedrich oder Goebbels oder Göring und auf der anderen Seite haben wir einen Helden. Da haben wir Oskar Schindler, der war Teil der Nazis und hätte er, wäre er nicht Teil desselben gewesen, hätte er wahrscheinlich niemanden retten können oder weiters weniger oder es wäre noch schwieriger gewesen bis unmöglich. Und darum funktioniert äh, die Definition Menschen mit Nazi-Vergangenheit nicht unbedingt. Das funktioniert auf eine bestimmte Art, nur ich glaube, wir erreichen nicht damit, dass unsere Gesellschaft besser und runder funktioniert und inklusiver funktioniert und transparenter funktioniert, transparenter mit ihrer eigenen Geschichte umgeht. Und ich, der aus einer überlebenden Familie äh, kommt, dessen Onkel als Volksschädling in München gehängt worden ist und der kein Grab hat, äh, fände es weitaus sinnvoller, über die Täter nachzudenken, auch wenn diese Täter vielleicht gar keine Nazis gewesen waren. Wenn der Henker ist meines Großonkels kein Nazi war, dann war er trotzdem ein Täter. Und das darum Menschen mit Tätervergangenheit.